Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute trade ich wieder mit Broker Finmax, meinem kleinen Konto. Ich habe mit 1021 Euro am ersten Tag angefangen. Nun bin ich bei, nach 14 Tagen, bei 2248,43 Euro. Das entspricht einem Gewinn von 1227 Euro. Und 43 Cent und einen durchschnittlichen Tagesgewinn von 87, 67 nach 14 Tagen heute folgt Tag 15 in einer Staffelung ist 25, 63, 158 und so weiter so, als nächstes schaue ich mir den Wirtschaftskalender an Ja, Wir haben wichtige bis sehr wichtige News im Yen im Euro US-Dollar Als nächstes suche ich mir einen Trade nach meinen Einstiegskriterien im Metatrader 5 unter Berücksichtigung meiner 7 Indikatoren, der Tagesnews und des richtigen Chartbildes. Ich mache zwischen 2 und 5 Trades, beginne mit 25 Euro. An der 60 Sekunden bis 2 Minuten Euro-Out sieht gut aus, müsste aber allerdings noch ein bisschen steil, äh, fallen. In 8 Minuten haben wir EZB-News. muss ich mich etwas beeilen. Anfänger sollten jetzt pausieren. Euro out ist gleich soweit Steige ein. Und gleich nochmal. Aktuell sind beide Trades im Gewinn, perfekt, beide Trades gewonnen. Das sind heute 65,12 Euro Gewinn. Wer sich für meine Strategie interessiert, kann noch bis 31.12. meine Corona-Aktion in Anspruch nehmen. Ab 1. Januar ist das nicht mehr möglich, da diese Kurse wegfallen. Du brauchst keinerlei Vorkenntnisse, um eine Strategie erlernen zu können, denn du lernst alles im Kurs. Ich wünsche allen einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.